Es sind Mannheit Füßenisch in Lüssenbüch abgewiesen und ziemlich jung in der Schweiz ausgewandert und sind hier immer gerecht und sind 20 oder 30 Jahre schon an der Schweiz sesshaft. Und da hund ich auch mit Leuten, die aus aller Welt kommen sind. Sie zu malen, das heißt zu porträtieren. An so äh, schnell Porträten, die ich in einer halben Stunde mache. Die sind aber so groß. Und dann habe ich sie noch hier an den Büschelchen versammelt. Das sind da 429. Und die Schiffe, die da hier gesehen, rundherum fuhren, die drohen all die Leute, die hier an dem Büschelchen sind. Das Bischelchen, das habe ich ein paar Uh, voll gefüllt mit Leuten aus aller Welt. Farbischer, äh, weißer, äh, bläischer, äh, schwarzer und die sitzen alle auf den Boten und äh, fuhren darüber und sie sind im Wand ausgesetzt und sie wissen am Anfang nicht wohin. Das Dehn sich zwar zu wissen, ist, dass sie, dass sie, dass sie muss, äh, fortgehen müssen, dass sie nicht können auf der Platz bleiben die Leute, die hier auf den Schiffen sitzen, die hier immer sitzen, die so da drinnen, die sind eben nicht sesshaft, sie können gar nicht, sie sind äh, geflüchtet von dort, wo sie hier kommen, und sie wissen noch nicht, wo es geht. Wir sind aber auch dabei, dass sie nicht nur die, wo die nur als Flüchtlinge sitzen. Die Leute, alle Guten sitzen auf dieser Welt an unsicheren Booten die sehen, wie sie kreisen und zum Teil sind sie auch schon havariert. Aber wir wissen nicht, wie das weitergeht. Kinder, vielleicht die Mengen, die Schöpfe, die hätten mit Vakanz zu dienen. sind lauter ähm, gefällten Landkärten, wie sie früher an der Schule hatten. Sie holen die Gesichter ab als Landschaften. Du, wo die Leute hingehören, fuhren sie fuhren sich Sie wissen aber nicht, wo sie hinkommen. Und das, die mobile Heimat mit den Schiffen, soll ausdrücken, dass die Reis auf der Welt ziemlich unsicher ist. Und auch immer mehr unsicher geht. Ihr könnt dort nach kommen an, den, an die Hallpol Württal bis Ende August. Am Dono könnt ihr davon an kirche an der Stadt für den 26. September dort ein Mass für Flüchtlinge. Und vielleicht geht nach einer kleinen Wanderausstellung oder ein Groß durch die Kirche vom Land. Okay. <laughs>